und herzlich willkommen ähm, auch nochmal von mir zum Seminar von Corona-Bonds zum Green New Deal, die Wirtschafts- und Währungspolitik der EU. Ich begrüße ganz herzlich äh, unsere heutigen Gäste. Ähm, besonders freuen wir uns, dass Ulrike Hermann äh, bei uns ist. Ulrike Hermann ist Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Sie wird diskutieren unter anderem mit Stefan Liebig. Stefan Liebig ist Mitglied des Deutschen Bundestages, zum dritten Mal direkt gewählt im schönen Bezirk Pankow war lange Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und des frisches Mitglied im, im Finanzausschuss, was ihm bestimmt hilft, diese schwierigen Fragen, die wir heute diskutieren wollen, auch nochmal gut einzuschätzen. Wir freuen uns sehr, dass Laura Horn bei uns ist. Laura Horn ist Associate Professor der, an der Roskilde Universität und ihr Schwerpunktgebiet ist globale politische Ökonomie, auch im Hinblick auf die europäische Integration. Die EU, also herzlich willkommen und vielen Dank. Die EU und auch ganz Europa sind ja von vielen Krisen geschüttelt. Wir hatten jetzt, wir haben die Klimakrise, den Brexit und jetzt auch noch Corona. Diese Prozesse sind von vielen, Krisen, von vielen Diskussionen begleitet. Diese wollen wir heute noch mal ein bisschen vertieft anschauen, aber wir wollen auch diskutieren, welche möglichen Lösungsansätze eigentlich diskutiert werden. Und einer von denen, der ähm, aus dem angloamerikanischen Raum zu uns hinübergeschwappt ist, ist der Ansatz des Green New Deal. Diesen hat auch Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Da ist vielen aber gleich aufgefallen, das ist eine Mogelpackung. Aber wir fragen uns, gibt es ihn auch, äh, gibt es ihn trotzdem sozusagen ein Green New Deal, der verschiedene von den Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, äh, lösen kann? Wir beginnen mit einer ersten Runde und meine erste Frage an Ulrike Hermann ist, die Zeitreisprobe die benannte, vor die die EU gestellt ist, wie können die Problematiken, die hinter den Diskussionen um die Corona-Bonds, jetzt um die Hilfen, Merkel hat heute auch nochmal ihre Aussicht auf die deutsche Ratspräsidentschaft dargestellt, wie kann das beschrieben werden? Äh. Achso, ist die noch? Nee, jetzt kann ich reden, ne? Also äh, vielleicht als Warnung noch an alle. Mir wurde vorher gesagt, dass ich hier sieben Minuten reden darf. Das werde ich jetzt auch ausnutzen. Ähm, also wenn man sich fragt, äh, warum wird über Wohnerbonds bonds äh, geredet, was ist eigentlich das Problem in der EU? Dann kann man anfangen bei einer Beobachtung, die die Wettbewerbskommission darin äh, gemacht hat aus Dänemark. Ich weiß nicht genau, das wird Laura Horn besser wissen, ob ich sie richtig ausspreche, da oder so ähnlich. Wir Deutschen sagen immer einfach, wer Und zwar ist es ja so, dass wenn man jetzt in der Corona-Krise ein Unternehmen unterstützen will als Staat durch Hilfskredite, dann muss das bei der EU beantragt werden, weil das ja immer eine Wettbewerbsverzerrung sein kann. Das wird zwar alles genehmigt, aber gleichzeitig hat die EU natürlich dadurch einen guten Überblick, was sich in den einzelnen Ländern tut. Und da ist es dann eben alarmierenderweise so, dass fast 50 Prozent aller Hilfsanfragen für Unternehmen kommen aus Deutschland. Ähm, weiß aber jeder, dass die anderen EU-Länder genauso stark von Corona getroffen sind oder zum Teil noch stärker, zum Beispiel Italien, Frankreich oder Spanien. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass nur Deutschland wirklich die finanziellen Mittel hat, um seine Unternehmen zu unterstützen. Und dann gibt es dann noch ein paar kleine Länder, die auch gut dastehen, Niederländer, Österreicher oder Finnen, die haben natürlich auch genug Geld. Aber ganz große, wichtige Länder in der EU sind offenbar äh, finanzschwach und können sich diese äh, Kredite nicht leisten. So, und ähm, dass da plötzlich so eine Art äh, Kluft auftaucht zwischen den armen, in Anführungsstrichen, und den reichen Ländern in der, Euro, äh, in der EU und vor allen Dingen in der Eurozone, liegt einfach daran, das ist das Kernproblem, äh, dass die Eurozone falsch konstruiert ist. Dieses Problem hat sich auch schon in der Euro-Krise ab 2010 gezeigt und taucht jetzt wieder auf. Und der, das Kernproblem ist, dass wir zwar einen Euro haben, aber 19 verschiedene Staatsanleihen. Das klingt... Am Anfang vielleicht noch plausibel, jeder verschuldet sich selber, jeder macht eben, wenn der Staat Kredite aufnimmt, seine eigenen Papiere. Ne? Dann gibt es die deutschen Bundesanleihen, die kennt ja jeder, aber wenn Finnland sich verschuldet, dann gibt es finnische Staatsanleihen, wenn Italien sich verschuldet, gibt es italienische Staatsanleihen, wenn Malta Kredite aufnimmt, dann gibt es eben maltesische Staatsanleihen. Und das, was eigentlich erstmal so ganz äh, naheliegend erscheint, so nach dem Motto, jeder ist für sich selbst verantwortlich, hat aber eine Folge, über die eigentlich in der Öffentlichkeit fast nie geredet wird, nämlich, dass die institutionellen Investoren, wie sie so schön heißen, man nennt sie normalerweise auch Banken und Versicherungen, oder aber auch die Spekulanten, können zwischen den einzelnen Ländern immer hin und her hopsen, ohne dass sie die Währung wechseln müssen, sie behalten immer den Euro. Und das macht Spekulationen, aber auch Panikattacken auf den Finanzmärkten unglaublich einfach. Und sowas gab es vorher, das muss man sich ganz klar machen, in der Weltgeschichte noch nie. Ein äh, Land, wo man diese Effekte sehr schön sehen kann, ist Italien, das ja jetzt auch in der Corona-Krise eine äh, große Rolle spielt. Die Italiener haben, das hat wahrscheinlich, diesen Teil hat wahrscheinlich schon jeder gehört, äh, ziemlich viele Schulden. Also die äh, italienischen Staatsschulden vor der Corona-Krise lagen bei 130 bis 135 der Wirtschaftsleistung. Und dann wurden alle Finanzanleger immer völlig panisch, so viele Schulden, Deutschland zum Vergleich, vor der Corona-Krise hatte nur noch knapp 60 Prozent der Wirtschaftsleistung an Schulden. Und dann wurde immer gedacht, oh Gott, die Italiener haben ja doppelt so viele Schulden wie Deutschland, die sind bestimmt demnächst gleich pleite. So, und was die Banken und Versicherungen nie interessiert hat, das möchte ich aber hier nochmal sagen, damit jetzt nicht ein völlig falscher Eindruck von Italien entsteht, die Schulden, die die Italiener mitschleppen, sind alte Schulden. Die sind 30 Jahre alt, die sind eigentlich in der Zeit zwischen 1990 und 1992 entstanden. Warum lasse ich hier weg? Diese alten Schulden sind immer bedient worden. Und der Punkt, der wirklich interessant ist, ist, dass die Italiener eigentlich seitdem sie im Euro sind, immer einen Primärüberschuss hatten. Das heißt, wenn man Zinsen und Tilgung wegnimmt, dann hatten sie immer einen Plus im Staatshaushalt. Die Italiener haben stärker gespart in den letzten 20 Jahren als Deutschland, aber das hat ihnen eben nichts genutzt, sondern stattdessen haben sie sich eigentlich immerzu in die Krise gespart. Nur mal so viel zu Italien, aber der Punkt ist eben, egal was die Italiener gemacht haben, sie waren eigentlich vorbildlich. Was die Finanzanleger nur interessiert ist, 130 Prozent Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Das Land ist bestimmt pleite demnächst. Wir, werden, wir ähm, entscheiden jetzt mal kollektiv. Finanzmärkte ähm, äh, verhalten sich ja immer als Herde, nicht? alle traben in die gleiche falsche Richtung. Ähm, wir entscheiden jetzt mal kollektiv, dass wir lieber keine Staatsanleihen mehr aus Italien kaufen. Jetzt schon gar nicht mehr in der Corona-Zeit. Man weiß ja nie, was passiert. Und in dem Moment, wo Staatsanleihen nicht mehr gekauft werden, steigen natürlich automatisch die Zinsen für die Kredite. Und hohe Zinsen bedeuten natürlich, dass ein Land, die nicht lange zahlen kann und tatsächlich in die Pleite rutscht. Das heißt, das muss einem ganz klar sein, dass Finanzmärkte die Macht haben, einfach dadurch, dass sie alle gemeinsam als Herde in die falsche Richtung traben, ein Land in die Pleite zu schicken. Auch Deutschland könnte übermorgen pleite sein, wenn die Finanzanleger plötzlich auf die Idee kämen, dass Deutschland ein Pleiteland ist. Kein Land ist davor sicher, das muss man mal ganz deutlich so sagen, aber im Augenblick trifft es eben vor allen Dingen die Italiener. So, weil die Italiener das wissen, dass sie ständig Angst haben müssen, dass die Zinsen hochschießen, weil sie kein Geld mehr von den Finanzmärkten kriegen, haben sie natürlich eine enorme Angst, überhaupt Kredite aufzunehmen und gehen diese Corona-Krise nicht so an wie die Deutschen nach dem Motto, wir machen jetzt hier mal ganz hohe Staatsverschuldung. Das wird schon irgendwie gut gehen. So, weil das so war, dass die Zinsen für Italien ständig stiegen, der Abstand zwischen den deutschen Zinsen und den italienischen Zinsen, der sogenannte Spread, wurde immer größer, ist dann Ende März die EZB eingestiegen. Das haben wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass die EZB ein neues Kaufprogramm äh, beschlossen hat für Staatsanleihen. Und anders als früher, hat die EZB ihr Mandat noch stärker ausgeweitet als bisher? Jetzt ist es so, dass sie gezielt die Anleihen von einzelnen Ländern kauft. Nicht mehr irgendwie so anteilig zur Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder im Euroraum, sondern sie kauft gezielt. Und was sie auch macht, ist, sie kauft mehr als 33 Prozent der vorhandenen Papiere. Das heißt, sie kauft einfach das, was sie kaufen will und muss, um die Zinsen zu senken. So, das, hat sie, das hat auch funktioniert, also die Zinsen für Italien sind gesunken, aber natürlich ist die EZB, und das, jetzt komme ich zu den Corona-Bonds, ständig gezwungen, die einzelnen Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern auszugleichen, damit alle die gleiche Möglichkeit haben, durch die Corona-Krise zu kommen. Diesen ganzen Aufwand könnte man sich sparen wenn man eben mit dem Unsinn aufhören würde, 1 Euro zu haben, aber 19 Staatsanleihen, sondern wenn man eben nur noch eine Staatsanleihe hätte, die auf Euro lautet. Das ist genau die Idee der Corona-Bonds oder auch der Euro-Bonds, wie man sie vorher genannt hat, dass sich die Eurozone gemeinsam verschuldet. Und ähm, äh, die Deutschen sind immer dagegen gewesen, ähm, auch jetzt wieder eigentlich dagegen gewesen, weil sie dann immer Angst haben, man müsste dann für die anderen Länder zahlen. Irgendwie sehen die Deutschen dann kommen, dass deutsches Steuergeld in Italien landet. Das ist eine völlig falsche Wahrnehmung. Bei diesen Corona-Bonds würde es nicht darum gehen, dass Deutsche für Italiener zahlen, sondern der Sinn der Corona-Bonds wäre, dass ganz Europa die gleichen niedrigen Zinsen hat. Und ähm, das ist zwingend, weil wenn man dann unterschiedliche Zinsen hat, je nachdem wie Finanzanleger glauben, dass ein Land riskant ist, verzerrt man äh, die Wettbewerbsbedingungen äh, natürlich. Also jetzt zum Beispiel können die Italiener äh, nicht so viel ausgeben, um Corona zu überwinden. Vorher konnten sie, war es zum Beispiel so, dass Unternehmer, die in Italien saßen, auch wenn sie genauso profitabel waren wie deutsche Unternehmer, mussten sie höhere Zinsen zahlen, nur weil sie in Italien sitzen. Das funktioniert natürlich auf Dauer überhaupt nicht, wenn ein Währungsraum so konstruiert ist, dass es nicht die gleichen Wettbewerbschancen für alle gibt, in allen Ländern, weil die Zinsen so unterschiedlich sind. Das heißt, kurz und gut, Corona ist auch nur eine Durchgangsphase. Die Eurozone wird erst funktionieren, wenn wir gemeinsame Staatsanleihen haben, gemeinsame Eurobonds. So, jetzt habe ich meine Zeit schon überzogen, aber ich würde trotzdem noch gerne kurz was dazu sagen, was dann am Ende passiert ist. Lange Zeit sah es so aus, als wäre die Corona-Bonds-Geschichte irgendwie versenkt, weil Deutschland immer gesagt hat, wollen wir nicht. Dann ist der Druck so groß geworden, dass plötzlich, als schon keiner mehr daran geglaubt hat, ja dann dieser Merkel-Macron-Vorschlag kam, über 500 Milliarden. Das hat dann die EU-Kommission unter von der Leyen noch auf 750 Milliarden gesteigert. Das alles ist noch in der Verhandlung, das gibt es bisher nicht. Was es aber in jedem Fall wäre, egal in welcher Variante das käme, es wären faktische Corona-Bonds. Nicht zum ersten Mal passiert das, wovon alle immer geredet haben, nämlich dass Europa in großem Stil gemeinsame Staatsanleihen aufnimmt. So, ich hoffe, man hat das verstanden. Ich bin für alle Fragen offen. Herzlichen Dank. Ja, da auch nochmal von mir. Es können im Chat oder auch im Q&A alle Fragen gestellt werden. Wir nehmen die dann zwischendurch auf sowohl wenn es jetzt ähm, sozusagen im ersten Teil äh, Sachfragen gibt zu den Beiträgen ähm, und später haben wir aber auch noch Zeit, äh, längere Fragen zu diskutieren, äh, die verfasst werden. Und wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Äh, Stefan Liebig, die, diese, der, die beschriebenen Mechanismen, die Ulrike Herrmann eben ja auch nochmal hervorgerufen hat, haben ja nicht nur sozusagen auf der finanzpolitischen Ebene für Diskussionen gesorgt, sondern man hat auch Misstrauen der Länder untereinander gespürt. Also am Beginn der Corona-Krise haben Länder wie Spanien und Italien Kritik am Verhalten Deutschlands geäußert und nur mit der Merkel-Macron-Initiative konnte das wieder so einigermaßen sozusagen zusammengezogen werden. Was hat von der Leyen da falsch gemacht? Wie hat die Opposition im Deutschen Bundestag dieses dieses Handeln, was stark von Deutschland vorangetrieben wurde, eingeschätzt und kritisiert? Ja, guten Tag aus dem Deutschen Bundestag erstmal an alle. Und ich möchte mich äh, vorab entschuldigen, wenn hier gleich so U-Boot-mäßige Sirenen erscheinen, dann liegt das daran, dass wir nachher eine namentliche Abstimmung haben. Ich sollte trotzdem die ganze Zeit hier teilnehmen können, aber nicht, dass ihr euch über das Geräusch wundert. Ja, was hat Ursula von der Leyen falsch gemacht? Also, Ehrlich gesagt, sie alleine hat relativ wenig Macht. Sie ist abhängig davon, wie die Regierungen der Mitgliedstaaten sich entscheiden und wie die Politik machen. Und wie da die Skepsis war, hat ja eben Ulrike Herrmann, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben. Also ich möchte mal ein Zitat von Angela Merkel in Erinnerung rufen. Es wird keine Euro-Bonds geben, solange ich lebe. Das war eine Formulierung von Angela Merkel. Wer ihr heute im Deutschen Bundestag zugehört hat, das habe ich natürlich, der hat einen etwas anderen Eindruck mitgenommen. Nämlich ihre Rede war zu großen Teilen ein Appell an europäische Solidarität, dass eben nicht mehr jeder nur an sich denken darf, sondern dass man hier gemeinsam denken muss. Und unser Berliner... Europasenator Klaus Lederer kommentierte dazu ganz treffend, dass das klang wie ein Appell an die eigene Fraktion. Also in unserer Fraktion, durch unseren Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und unseren finanzpolitischen Sprecher Fabio De Masi, ist der Merkel-Macron-Vorstoß als grundsätzlich positiv beurteilt worden. Wir finden ähm, auch, dass es ein guter und richtiger Einstieg ist. Wir finden auch, dass es eine gemeinsame europäische Verantwortung geben muss. Und äh, wir wenden uns gegen die Länder, die wir als die geizigen Vier bezeichnen, die unter Führung von Österreich, vom schwarz-grün regierten Österreich, sich gegen diese Solidarität aussprechen. Stimmt, das ist alles noch in der Verhandlung. Angela Merkel hat heute einen ehrgeizigen Zeitplan beschrieben. Aber ich finde auch, dass es ein richtiger und guter erster Schritt ist. Und wo ich schon beim Positiven bin, zur Kritik komme ich dann auch noch. Ich muss auch sagen, dass der Vorstoß von Ursula von der Leyen für einen European Green Deal, so kritikwürdig er dann in der Folge ist in einer Welt, in der Klimaleugner zu Präsidenten gewählt werden oder Menschen Klimaabkommen verlassen, der hat, dieser Vorstoß hat erst einmal ein politisches Fenster aufgestoßen. Und das ist alles andere als selbstverständlich bei einer Kommission, die von einer Präsidentin geführt wird, die ja aus der konservativen Parteienfamilie kommt. Und das ist erst einmal eine Chance, die wir auch nutzen müssen, und dann kommt natürlich die Kritik. Das Problem, was ich bei ihr sehe, ist, sie hat eine Reihe von ehrgeizigen Zielen beschrieben, die ich auch unterstütze, aber viel zu wenig Maßnahmen. Es sind bisher Ziele und das Ganze ist auch viel zu wenig finanzpolitisch untersetzt. Und da kommen wir zu der Frage der mittelfristigen Finanzplanung der Europäischen Union. Wer hier in Deutschland in den letzten Tagen die Zeitungen gelesen hat, hat wieder so diese typischen unschönen, reißerischen Überschriften gelesen: Über Deutschland würde jetzt über 40 Prozent mehr an die EU zahlen. Das geht natürlich alles in eine völlig falsche Richtung. Martin Schirdewan, der Fraktionsvorsitzende, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der linken Fraktionen im Europäischen Parlament, hat ja vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, man sollte eigentlich die Anteile der Mitgliedstaaten verdoppeln. Also nicht mehr ein Prozent des Bruttonationaleinkommens, sondern zwei Prozent an die EU zu zahlen. Ich finde das sehr richtig und das muss man auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in den eigenen Staaten vertreten, offensiv vertreten, weil es richtig ist, weil es am Ende auch allen nützt. Und ich finde auch den Vorstoß, richtig, dass man über eigene Einnahmemöglichkeiten der Europäischen Union reden muss. Da geht es, glaube ich, wenn man das täte, dann wird dieser Green New Deal auch irgendwie untersetzt werden. Das ist bisher leider viel zu wenig der Fall und das ist natürlich auch unsere grundsätzliche Kritik. Weiterhin kritisieren wir, dass man sich auch von bestimmten Grunddogmen der Europäischen Union verabschieden muss. Das tut Ursula von der Leyen natürlich nicht. Also das Thema freier Markt, freier Handel, endloses Wachstum. Wenn man daran festhält, dann wird es keinen erfolgreichen Green New Deal oder European Green Deal, wie man ihn auch immer nennen mag, geben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und vor allen Dingen für uns als Linke ist es ein Thema, das sage ich auch aus Sicht der Bundestagsfraktion, wir haben wie wahrscheinlich alle linken und sozialdemokratischen Parteien in Europa und auf der Welt eine durchaus herausfordernde Diskussion geführt. Also die Balance zwischen, was sind die Auswirkungen eines Umständes, in Ein neues Wirtschaften für diejenigen, die jetzt beispielsweise in der Kohle oder in der Autoindustrie arbeiten oder für diejenigen, die schon völlig die Hoffnung verloren haben und die sich im Moment erst einmal denjenigen rechten Parteien zuwenden, die eher in der Klimaleugnerflanke unterwegs sind. Sich darum zu kümmern. Und dann das grüne Thema außer Acht zu lassen, ist genauso falsch wie das Gegenteil. Und deswegen versuche ich äh, im Moment den Begriff des Green New Deal zu übersetzen in einen Progressive New Deal, denn die Wahrnehmung ist eine sehr unterschiedliche. In, in, in den USA wird Alexandria Ocasio-Cortez dafür kritisiert, dass das alles Sozialismus sei. Wer in Deutschland Green New Deal sagt, der ähm, wird eher mit Fridays for Future assoziiert. Ich glaube, man muss beides haben. Man muss die soziale Frage adressieren. Und man muss die ökologische Frage adressieren und da stehen wir als Linke hier im Deutschen Bundestag in Europa, glaube ich, noch am Anfang der Debatte. Aber umso engagierter müssen wir sie jetzt führen. Danke, Stefan. Äh, Laura Horn, nun ist es so, dass wir zwar, ich habe das ja vorhin beschrieben, ne, wir haben es mit der Klimakrise zu tun, die... EU wurde vom Brexit und den langen Diskussionen darum äh, gebeutelt. Auch da ging es viel äh, um Geld. Und ähm, außerdem ist schon vor der Corona-Krise eine Rezession äh, vorhergesagt worden. Nun ist die Orientierung in all diesen Krisenszenarien schwer. Und mich würde ähm, deine Einschätzung dazu interessieren, welche von diesen Krisenszenarien sind wahrscheinlich und welche der auch schon von Ulrike Herrmann und auch Stefan Liebig beschriebenen Instrumente können darauf Antworten liefern oder tut es keins, tun es gar keine von denen? Ja, vielen Dank, ähm, Johanna, und vielen Dank für die Einladung. Ähm ich werde einige von den Punkten aufgreifen, die äh, Ulrike Herrmann und Stefan Liebig schon angesprochen haben und darüber hinaus dachte ich, was ich vielleicht hier leisten kann, ist auch kurz zu umreißen, wobei es eigentlich geht bei dem Aufbauprogramm, dem Next Generation EU, dass die Europäische die Europäische Kommission vorgestellt hat. Zuallererst mal an Ulrike Hermann, Margarete Wester. Einfach Margarete Wester. Dänische Namen in der Europäischen Union sind manchmal nicht so einfach auszusprechen. Ähm, als Kontext auch, ich bin hier in Dänemark, bin also in einem äh, der geizigen vier, bei uns heißt es die sparsamen vier, da ist die, die Rhetorik vielleicht ein bisschen positiver. Ähm, und äh, hier sind die, die Diskurse tatsächlich auch etwas anders, auch auf der linken Seite. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, hier vorzuheben. Aber ähm, wie wir im Moment sehen können ähm, mit der Diskussion um Next Generation EU, also die nächste Generation der Europäischen Union, den Aufbau und Resilienzfonds, der vorgeschlagen wurde, ähm, ist alles, was im Moment präsentiert wird, immer noch als Ausnahmepolitik zu werten. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um das einzuordnen, dass wir im Moment noch so in einem diskursiven Ausnahmezustand sind, der aber ganz klar sich abspielt vor dem Hintergrund von verträglichen ähm, Grundkonstruktionen der Europäischen Währungsunion, die auch wieder zurückkommen. Also da ist einiges im Moment jetzt außer Kraft gesetzt. Da gibt es gerade eine, eine Klausel, die den Stabilitäts- und Währungspakt ähm, im Moment suspendiert. Der kommt auch wieder zurück. Das heißt, also alles, was jetzt gerade besprochen wird, glaube ich, muss wirklich vor diesem, vor diesem diskursiven Hintergrund der Ausnahmesituation sehen. Darüber hinaus, was jetzt gerade präsentiert wird, läuft auch vor dem Hintergrund des, der Diskussion des mehrjährigen Finanzrahmens, was im, auch an, anvisiert war. Also das ist immer noch geplant, die Diskussion, diese Debatten um den um den Haushalt der Europäischen Union letzten Endes, die, die dauern immer sehr lange. dieses Der Haushalt, das, das, der Vorschlag, der vorgestellt war, worden war von der Europäischen Kommission, der war sehr umstritten. Da gab es bereits Gegenvorschläge. Das heißt, da ist eigentlich jetzt, abgesehen von Corona und von dem Aufbau und Resilienzfonds, gibt es da auch Diskussionen, die schon länger laufen. Aber um vielleicht ganz kurz zu umreißen, ähm, Ulrike Herrmann und Stefan Liebig haben ja schon angesprochen, es gibt jetzt dieses große, ähm, diesen großen Aufbaufonds, der von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde, der auch ähm, signifikan signifikant herübergeht über was der ähm, äh, Macron-Merkel-Vorschlag war. Und auch das, glaube ich, sollte einfach vor dem größeren Hintergrund stehen. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Ich äh, habe hier Daten gesehen, wo die OECD eine äh, Vorhersage hier publiziert hat. Ähm, die gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt äh, der Europäischen Union, also der, der, der Eurozone, zumal erstmal ähm, um 9,1 Prozent schrumpfen wird dieses Jahr. Ähm, ganz allgemein gesehen auf Weltniveau liegt es um, äh, um etwa 6 Prozent. Das heißt, die, die Eurozone wird stark getroffen werden. Ja? Und natürlich gibt es innerhalb der Eurozone dabei auch stark asymmetrische Gefälle. Ob jetzt Europa, zum Beispiel, ob jetzt Deutschland zum Beispiel ähm, mit einem starken Aufbauprogramm, mit einer hohen Verschuldung, ähm, da sich stark reingelehnt hat, Frankreich hingegen, also während äh, das deutsche Aufbauprogramm, habe ich hier Zahlen gefunden, beträgt ungefähr ein Drittel des deutschen Produkt Produktes. bei Frankreich liegt es bei ca. 13, 14 Prozent, in Spanien nur bei circa 2,2 Prozent. Ähm, das sind Gefälle, die ähm, strukturell sich auswirken auf, die, auf den Wiederaufbau sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite wächst die öffentliche Verschuldung in diesen Ländern, gerade in der, in der südlichen Peripherie, wenn man dieses und das wird sich über einen längeren Zeitraum hinaus auf jeden Fall nicht verbessern. Jetzt kommt die Kommission Ende Mai mit ihrem Vorschlag von einem Wiederaufbau, einem Recovery-Plan, der Next Generation EU genannt wird. Die Kommission ist da immer sehr gut, sich diskursiv in die Zukunft zu orientieren. Und dieser Recovery-Plan wird geknüpft an den mehrjährigen Finanzrahmen, also das, den Haushalt der Europäischen Union. Eine Sache, die ähm, die... Sogar auch mich hin und wieder verwirrt ist, dass da un, un, ungeheure Zahlen rumgeworfen werden. Also der Haushalt liegt bei etwa 1,1 Billionen Euro. Ähm, der äh, Aufbauplan, ähm, der gerade vorgeschlagen wurde, liegt bei 750 Milliarden Euro. Dazu kommt der erste Aufbaufonds, der relativ schnell Ende März schon dahingestellt wurde, bei 540 Milliarden Euro. Und alle diese verschiedenen Geldinstrumente sind auch noch gestaffelt, haben wieder andere ähm, Unterinstrumente. Ähm, was ich jetzt gerne kurz machen würde, wir können gerne das später auch nochmal in der QA durchgehen, einfach diese Zahlen mal aufdröseln, ne? damit wir so ein bisschen wissen, wo wir sind. Also, wie gesagt, der erste Aufbaufonds, liegt bei etwa 540 Milliarden Euro. Davon gehen etwa 100 Milliarden an die Kurzarbeitprogramme, um die Kurzarbeit zu fördern, das sogenannte SURE-Projekt. Dazu kommen 240 Milliarden für kurzzeitige äh, Kredite, die vergeben werden an zum Beispiel mittelständische Unternehmen. Ähm, ein großer Teil davon funktioniert aber bei Hebelwirkung. Das bedeutet also, dass die Kommission nicht dieses Geld gibt, sondern dass das über private Investoren finanziert werden soll. Wir geben euch ein bisschen und die Hebewirkung bewirkt dann, dass diese großen Gelder freigesetzt werden. Der große Kontext hier, dann als nächstes ist eben die 1,1 Millionen des Euro Budget und darin enthalten oder dazu dazu kommen noch die Next Generation EU Gelder, die aber Teil des Budgets dann werden und das ist hier wichtig. Das heißt, für die Next Generation EU-Fonds sind 750 Milliarden Euro vorgesehen. Und wie gesagt, wie Ulrike Herrmann schon gesagt hat, das sind alles nur Pläne. Das wird jetzt über die nächsten Wochen besprochen werden und da kommen dann auch wieder die geizigen Vier rein. Von diesen 750 Milliarden Euro sind 560 Milliarden Euro Teil des europäischen Aufbau- und Resilienzfonds. Resilienz hier ist ein diskursiv besetzter Begriff, der auch noch weiter besprochen werden sollte. Können wir vielleicht in den QPAs auch weitermachen. Diese 560 Milliarden, wie genau die verteilt werden, was die Ziele sind, das ist noch nicht so ganz klar. Aber wichtig ist, die sind Teil des Haushaltes und da gelten bestimmte Regeln. Diese Regeln werden geprägt vom europäischen Semester. Und das europäische Semester sieht vor, dass jedes Mitgliedsland ähm, jedes Jahr einen Report schickt sozusagen und kriegt dann von der Europäischen Kommission länderspezifische Empfehlungen, wo die Kommission sagt, ja, also ihr könntet zum Beispiel jetzt euren Arbeitsmarkt etwas deregulieren oder ihr könntet zum Beispiel euer Gesundheitswesen äh, privatisieren. Ähm, zusätzlich zu den 560 Milliarden gibt es noch ähm, andere äh, Geldinstrumente, kleinere Geldinstrumente, die für, für, äh, zum, zum Beispiel für Kohäsionsprogramme gehen. Der ähm, äh, Topf für die gerechte Umstellung wird aufgestockt als Teil des äh, Green Deal. Ähm, wichtig aber ist, dass von den 560 Milliarden, und das ist da, wo die Corona-Bonds, die äh, äh, Ulrike Hermann angesprochen hat, das da, wo die liegen. Davon sind 310 Milliarden, also der größere Teil, sind Zuschüsse, die werden verteilt. 250 Milliarden davon sind aber nur Kredite. Ja? Also eigentlich die Corona-Bonds. Ähm, sind nicht diese breit angelegten, ähm, geteilten Anleihen, die Corona-Bonds ursprünglich gedacht wurden. Die Kommission baut damit ihre Kompetenzen aus, weil die Kommission gerne hätte, dass die ähm, Finanzierung dieser Extra-Ausgaben zum Teil über gesteigerte Eigeneinnahmen der Europäischen Union geht. Und die werden wiederum von der Kommission verwaltet. Ähm, es gibt jede Menge Fragen dazu, wie gesagt, dieses Proposal wurde jetzt neulich erst äh, publiziert. Fragen zur Berechnung, wie werden diese Zuschüsse verteilt? Welche Länder kriegen? die? Ähm, da gibt es einiges an Ungleichheiten. Wie lange laufen diese Kredite? Ähm, wann werden die getilgt? Wie sollen die getilgt werden? Was wichtig ist zu sagen, diese Kredite, die sind einmalig. Es ist nicht vorgesehen, dass die wieder umgerollt werden und neue Kredite aufgenommen werden. Das heißt, die Länder, die diese Kredite empfangen, müssen die wahrscheinlich ab dem Jahr 2028 abzahlen. Die Laufzeit ist 30 Jahre ab dem Jahr 2028. Da stellt sich natürlich die Frage, wie soll das geschehen, wenn sich die asymmetrische Ungleichheit innerhalb der Eurozone zum Beispiel weiter verstärkt. Ähm, um jetzt vielleicht noch als Abschluss zu meinen sieben Minuten, die ich hier gerade schamlos ausnutze, vielleicht auf die ähm, auf die geizigen vier zurückzukommen, um einfach noch mal kurz um, zu umreißen, wie sich diese äh, diese Opposition zu dem Vorschlag der äh, gemeinsamen Anleihen eigentlich konstituiert. Die sparsamen vier, die geizigen vier, ähm, werden als äh, Österreich, Niederlande, Dänemark und äh, Schweden normalerweise zusammengefasst innerhalb der Eurozone äh, innerhalb der, der Europäischen Union der Eurozone wobei Dänemark und Schweden kein Teil der Eurozone sind und dadurch konstituiert sich auch ein Teil der Opposition ähm, Dänemark ist nur Teil des Wechselkursmechanismus ähm, und ähm, hat den Euro nicht ähm, sowohl in Dänemark als auch in Schweden lebt die Linke ähm, hat die Linke eine durchaus mehr euroskeptische Position in Dänemark sind die Diskussionen, ähm, zum Beispiel gehen die darüber, ähm, Dänemark hat einen äh, Anteil von 2,2 Prozent des Finanzrahmens, was ungefähr doppelt so viel ist wie äh, Ungarn. Dabei hat Ungarn ein paar mehr äh, Einwohner. Und da stellt sich die Frage der europäischen Solidarität, also für die, für die Linke. Ähm, eine der Probleme ist auch die Frage nach landwirtschaftlichen Zuschüssen. Ähm, sowohl was die tatsächlichen Zuschüsse angeht, als auch was die ökologische Variante davon betrifft, weil der European Green Deal unter anderem Zuschüsse für kon äh, konventionelle Landwirtschaft tatsächlich auch mit in den Deal reinnimmt. Ähm, inzwischen hat die dänische Regierung auch innenpolitisch ein Verhandlungsmandat bekommen, ähm, mit dem sie sich nicht gegen den Vorschlag stellen wird, sondern versuchen wird auszuhandeln, dass zum Beispiel die Balance zwischen dem Zuschusselement und dem Kreditelement weiterverhandelt werden soll. Ähm, wie gesagt, auch die schwedische Linke, die schwedische Linke sagt, das ist was für die Eurozone, da halten wir uns raus. Warum sollten wir was bezahlen, was eigentlich letzten Endes eine Eurozone-Diskussion ist? Ähm, für jemand, der auch ein bisschen Auge auf die deutsche Linke hat, ist es ganz spannend, die Unterschiede zu sehen weil sich die, die dänischen und die schwedischen Linken wesentlich ähm, stärker positionieren können als die, die deutsche Linke, die ja doch immer noch schwankt mit der Europafrage. Ähm, es, es gibt hier also jede Menge verschiedener äh, Krisenöffnungen, ähm, die vorprogrammiert sind, vor allen Dingen eben die Vertiefung der Asymmetrie in der Eurozone, ähm, die Frage nach den politischen Kontrollmechanismen, wollen wir eine stärkere europäische Kommission? Das ist das, woraus hinausläuft. Ähm, wie ist die demokratisch legitimisiert? Ähm, die Frage nach der Führungskraft von van der Leyen ähm, ist auch eine interessante. Ähm, ich belasse es mal hier damit und bin sicher, wir haben da noch andere Diskussionen. Ja, danke. Ähm, ich würde jetzt gleich mal aus dem Q&A äh, sozusagen für diese erste Runde Zwei Fragen von Caroline Müller aufnehmen wollen, bevor wir dann äh, nochmal vertieft äh, später zu der ganzen Frage Green New Deal und dann auch zu den im Chat gestellten Fragen, die sich im weitesten Sinne auf die Frage äh, der Notwendigkeit eines Wachstums beziehen kommen werden. Ähm, die Fragen, die hier formuliert worden sind, äh, ist einmal noch, ist der Merkel-Macron-Deal wirklich einer von Corona bzw. Eurobonds oder gibt es auch noch andere Haftungen? Und hat sozusagen die, dieser Vorschlag etwas mit den veränderten Handlungsspielräumen nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu tun? Und eine zweite Frage, die an die anschließt, ist die Frage zwischen, nach, zwischen der jetzigen Ausnahmesituation, dass alle in der Corona-Situation unter Handlungsdruck sind, und der Normalsituation. Gab es in der europäischen Geld- und Finanzmarktpolitik jemals wieder etwas wie ein Zurück in einen Normalzustand oder nicht vielmehr einen verstetigten normalisierten Ausnahmezustand, den dann auch die Politiker gespiegelt haben. Ich denke, sowohl Ulrike als auch Laura, ihr könntet dazu was sagen und ich würde euch beiden das Wort geben, wenn du auch möchtest, Stefan dann auch gerne, bevor wir dann in die nächste Runde einsteigen. Ulrike zuerst. Äh, äh, kann ich, äh, also kann man kurz machen. Die eine Frage, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ist ja, äh, ist jetzt der vorgeschlagene Macron-Merkel-Deal, das, sind das echte Corona-Bonds oder das, was dann auch von allein daraus gemacht hat? Äh, also es sind... Natürlich nicht so die Corona-Bonds oder Euro-Bonds, wie man sie sich am Anfang, am Anfang vorgestellt hat, aber das ist vielleicht kein Nachteil, sondern ein Vorteil, weil dadurch, dass es jetzt an den EU-Haushalt angedockt ist, läuft es ja über das EU-Parlament und bei normalen oder so wie Euro-Bonds oder Corona-Bonds, so wie man sich das an sich am Anfang vorgestellt hat, hätte dann der Deutsche Bundestag immer zustimmen müssen und andere Länderparlamente wahrscheinlich auch, das hätte alles ewig gedauert, Insofern ist das wahrscheinlich jetzt sogar der bessere Weg. Dann die Frage mit dem Bundesverfassungsgericht ganz generell. Also ich glaube, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass sich ja nicht auf jetzt die Corona-Hilfen bezieht, sondern ja noch auf die Zeit ab 2015, also es waren alte Programme, dass dieses Urteil für das Bundesverfassungsgericht komplett nach hinten losgegangen ist. Ich will da jetzt nicht in die Tiefen dieses Urteils gehen, aber die Begründung war derartig dämlich. Also die Verfassungsrichter haben einfach klargemacht, dass sie überhaupt nicht verstehen, wie Geldpolitik funktioniert. Das war richtig peinlich, sowohl für das Bundesverfassungsgericht wie für Deutschland dass das Bundesverfassungsgericht jetzt glaube ich künftig komplett aus dem Spiel ist, wenn es um die Frage der EZB geht und Lagarde als EZB-Chefin war ja auch absolut undiplomatisch und zu Recht, ne? aber die hat einfach ganz klar gesagt, für uns als europäische Institution ist nur der EuGH zuständig, Ende der Durchsage. Und was sich die Deutschen jetzt da vorstellen, und also irgendwelche Verfassungsrichter, ist für uns gar nicht maßgeblich. So, und jetzt ist sozusagen die einzige, eher diplomatisch heikle, etwas peinliche Aufgabe für den Bundestag, jetzt irgendwie zu gucken, dass man da heil aus diesem Verfassungsgerichtsurteil rauskommt. Aber an den Realitäten in der Eurozone wird das Bundesverfassungsgericht ganz bestimmt nichts mehr verändern. Das liegt natürlich auch daran, dass es ja platterweise so ist, dass kein Land ein so großes Interesse an der Eurozone und auch an der EU hat wie Deutschland. Denn wir sind ja eine Exportnation und die EU und die Eurozone sind unsere wichtigsten Kunden. Damit würde ich aber auch gerne noch mal ganz kurz zu Dänemark kommen und zu den Geizigen Vier, weil das Interessante ist ja, dass alle außer Österreich, extreme Exportüberschüsse haben, also zum Beispiel die Niederländer haben prozentual zur Wirtschaftsleistung noch viel höhere Exportüberschüsse als Deutschland. Und das geht irgendwie nicht, dass man immer denkt, man kann exportieren ohne zu importieren, weil Exportüberschüsse rein logisch bedeuten, dass irgendjemand anders Schulden macht. Und äh, dann hinterher zu sagen, ja komisch, die haben ja alle Schulden, ne? wenn man selbst von diesen Schulden lebt, das funktioniert natürlich nicht. Äh, und äh, das ist ja auch das Argument, mit dem die Italiener und die Spanier da massiv auftreten, wobei das ist noch der Witz, das sollte man vielleicht auch nochmal betonen, auch Italien hat Exportüberschüsse. Also in Deutschland denkt man ja immer, Gott, was für ein Land, aber das ist alles völliger Unsinn. Aber wie gesagt, jedenfalls die Dänen mit ihren hohen Exportüberschüssen sind, sitzen da sozusagen schon mal in der Falle. Und das wundert mich jetzt gar nicht, dass die Verhandlungen jetzt, wie Frau Horn das ja auch dargestellt hat, inzwischen auch in Dänemark eine andere Richtung einnehmen, nämlich nicht mehr zu sagen, also das machen wir auf gar keinen Fall mit, äh, sondern jetzt zu gucken, was man für sich rausholt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur darum geht, äh, also bei den Geizigen vier und auch anderen äh, Osteuropa nicht, sind die auch berühmt und berüchtigt und haben sich auch schon getroffen, äh, dass man nicht nur versucht, jetzt irgendwie den Anteil der Kredite zu erhöhen und den Teil der Zuschüsse zu senken, sondern vor allen Dingen, dass man versucht, aus dem eigentlich regulären äh, EU-Haushalt von 1,1 Billionen möglichst viel für sich abzuzweigen. So nach dem Motto, okay, dieses Sonderprogramm, da machen wir irgendwie mit, aber dafür müssen wir dann in den regulären Teilen ganz viel kriegen. so Also man wird versuchen, bei diesen ganz, die ganzen Länder versuchen, werden versuchen, hintenrum ihren Nettoanteil möglichst weit nach Gen 0 zu senken. Nicht? Am besten so, dass es nicht auffällt. Und mein Tipp wäre, dass Deutschland da im großen Teil mitmacht und dann eben am Ende dann doch ein relevanter Nettozahler bleibt und ist. Einfach weil wir ja mit diesen Exportüberschüssen uns total unbeliebt gemacht haben und zwar völlig zurecht. Laura, oh, möchtest du da noch was ergänzen? Ja, danke. Ähm, äh, zum Punkt nach der Normalsituation, ähm, was eine unglaublich wichtige Frage ist. Ähm, können wir wieder zurückkommen zu einer Normalsituation? Gibt es eine Normalsituation in der Europäischen Union? Gibt es eine Normalsituation in der, in der Eurozone, in der Währungsunion? Ähm, und die einfache Antwort dazu ist nein, natürlich nicht. Das, es gab nie eine Normalsituation. Das war immer ein, ein politisches Konstrukt, was nicht funktionieren kann. Punkt. Ähm, dass jetzt da eine Ausnahmesituation diskursiv und politisch konstruiert wird, zum Teil eben auch aus Corona, also über Corona wurde ja schon an anderen Stellen ge gesprochen hier, ähm, zeigt dahin, dass da versucht wird, ähm, jetzt ähm, die, bestehenden, die bestehende Konstruktion zu retten, ähm, dadurch, dass man sie etwas ändert, etwas anpasst, dass man versucht, die bestehenden Widersprüche so ein bisschen überzukicken. Und dann aber doch in die gleiche breite Richtung zu rennen, sozusagen. Ähm, die, was Ulrike Herrmann gerade angesprochen hat, diese, diese Exportorientierung von einigen der, der, der, der äh, europäischen Mitgliedstaaten ist da ganz wichtig und wird noch wichtiger werden, weil sich ja gerade einiges im Weltmarkt tut. Da brechen Lieferketten zusammen, da brechen ähm, äh, Auftragssituationen zusammen. Ähm, geopolitisch läuft da einiges, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, der Binnenmarkt wird da eine neue Relevanz annehmen. Da gibt es Verteilungsfragen. Die dänische Position dazu, man, man versteht die Dänen manchmal nicht. Also deren Exportschlager sind Bacon und Sperma, so in etwa. Äh, kleines, offenes Land, das versucht sich über die... die ähm, äh, die Green Technologies äh, herauszuarbeiten, aber sich gleichzeitig weigert, dann auf europäischer Ebene zu machen, weil es nicht weit genug geht, weil die Investitionen lieber beim eigenen Land bleiben sollen. Es ähm, macht alles nicht so Sinn, wenn man es mal von einem europäischen Perspektive ähm, sieht. Ähm, und gleichzeitig sieht man, dass... Ähm, die strukturellen Widersprüche, die strukturellen Probleme in der Finanzpolitik, also in der Finanzmarktpolitik, nicht gelöst werden, weil die Euroarchitektur ist, was sie ist, die Verträge sind, was sie sind. Da, wie gesagt, gibt es im Moment Ausweichklauseln, die, die aus, aus Kraft gesetzt wurden, also die im Moment gelten. Aber das kommt ja alles wieder zurück. Das heißt, auf lange Sicht, auf lange Sicht kommen wir nicht in eine normale Situation, weil die gab es eigentlich noch nie. Falls Johanna gerade sagen wollte, ob ich noch eine Bemerkung habe. Ich kann Gedanken lesen. <lacht> Zwei kurze Anmerkungen. Das eine also aus dem Bundestag bestätigen zu Ulrike Herrmann, die Debatten hier im Finanzausschuss zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts waren ziemlich lustig. Außer der AfD und dem europafeindlichen Teil der FDP fand es niemand gut. Und die Bundesregierung hat die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie großen Respekt vor diesem Urteil hat, weil was soll sie auch sonst sagen. Und im Kern geht es jetzt darum, eine Interpretation zu finden, die eigentlich am faktischen Handeln nichts ändert. Das dürfen die so zwar nicht sagen, weil das Bundesverfassungsgericht dem, der Europäischen Zentralbank und der EU nichts zu sagen hat, wohl aber der Bundesregierung und dem Bundestag und da müssen sie jetzt irgendwie rauskommen. Aber die inhaltliche Einschätzung von Ulrike Herrmann teile ich. Und zu der Frage des Krisenmodus, das war auch ganz nett. Heute hat die Bundeskanzlerin in ihrer Rede das noch mal aufgezählt und gesagt, dass in der Zeit, seit sie zuständig ist in der EU, das losging mit der Ablehnung, da war, das, da war Deutschland das letzte Mal auch in der Ratspräsidentschaft, mit der Ablehnung der EU-Verfassung. Dann die Finanzkrise, dann Brexit. Dann Corona, das heißt ja, die EU ist von einem Krisenmodus in den nächsten gestolpert, was mich persönlich zu der Schlussfolgerung führt, dass wir tatsächlich über eine andere Europäische Union und zwar eine stärker vertiefte Europäische Union reden müssen. Das ist auch bei uns in der Partei ein strittiges Thema, das konnte man beim Wahlprogrammparteitag parteitag zu den letzten Europawahlen sehen, da gibt es bei uns auch so beide Richtungen. Also das, was Laura eben mit den dänischen Linken angesprochen hat und den schwedischen, das kenne ich sehr gut. Ich bin mit denen auch im Gespräch und bei uns gibt es einen Flügel, der ist mehr so bei denen, und einen anderen Flügel, der würde mehr in eine europäische Richtung gehen. Ja, und da müssen wir sehen, wie die Debatten bei uns weitergehen. Gut, danke, Entschuldigung. Ich hatte hier ein kleines technisches Problem mit meiner Stummschaltung, aber Stefan, du kannst es ja im Zweifelsfall ähm, auch ohne mich. Ähm, ich äh, würde vorschlagen, dass wir noch einmal ganz kurz, bevor wir dann wirklich zum Green New Deal kommen und dann auch äh, die eine Frage im Chat auf jeden Fall berücksichtigen, noch einmal, Laura, wenn du möchtest, noch mal diese Frage der Resilienzfonds äh, habe ich mir notiert, ähm, aufgreifen, was hat es damit auf sich und wie verhalten die sich dazu? Ja, ähm, der Resilienzfonds. Ähm, der Resilienzfonds, wie gesagt, auf einer Höhe von 560 Milliarden Euro, 310 Milliarden davon Zuschüsse, 250 Milliarden davon Kredite. Ne? Kredite kommen mit Konditionen, Zuschüsse werden nach einem Schlüssel verteilt. Über diesen Schlüssel gibt es gerade große Diskussionen, weil so wie die Berechnungen im Moment liegen, sieht es so aus, als würde Polen zum Beispiel einen großen Anteil davon kriegen. Dabei ist Polen war Polen von, von, von den Corona-Konsequenzen nicht so betroffen wie zum Beispiel andere europäische Mitgliedsländer. Jetzt ähm, gibt es hier Fragen ähm, zur Resilienz. Was ist Resilienz? also Widerstandsfähigkeit oder Widerstandskraft, würde man vielleicht auf Deutsch sagen, welche, welche Aufgaben, welche Objektive sollen damit verfolgt werden? Ist das, um die äh, äh, Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken? Geht es dabei darum, Innovationen zu betreiben? Geht es dabei äh, darum, äh, grüne Innovationen zu betreiben? Ähm, also nach welchen... Nach welchen äh, wie sagt man es auf Deutsch, äh, nach, ja, welche, welche objektive Steuern, wie diese Zuschüsse vertrieben werden. Ähm, das ist keine ähm, leichte Frage, zumal einiges davon auch überlappt mit den bestehenden Kohäsions. Die Europäische Kommission, äh, die, die EU hat seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Struktur- und Kohäsionsfonds, das sind diese kleinen Plaketten, die man zum Beispiel bei vielen Gebäuden findet oder bei infrastrukturellen ähm, äh, Projekten. Bei den Struktur- und Kohäsionsfonds, wie man auf Deutsch sagt, ähm, ist die demokratische Mitsprache durch zum Beispiel soziale Partner, durch Gemeinden, durch regionale Gremien ganz anders gelagert als bei diesen neuen ähm, Aufbau- und jetzt vor der letzten Endes, im Moment, so wie es aussieht, top down von der Kommission entschieden wird. Ähm, da stellt sich also auch die Frage nach der demokratischen Steuerung, nach der demokratischen Teilhabe. Ähm, und eben die Frage, wie sich das langfristig dann eben auswirkt, wenn da immer wieder durch das europäische Semester nachgefragt wird, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Hört sich gut an. Hier sind länderspezifische Empfehlungen die durch das europäische Semester immer wieder ausgesprochen werden. Naja, ihr könntet ja zum Beispiel, um die Wettbewerbsfähigkeit jetzt in eurem Land zu steigern, könntet ihr eben zum Beispiel bestimmte Deregulierungsprogramme vornehmen. Ihr könntet schauen, dass die Pensionen äh, runtergesetzt werden, weil es muss ja schon wettbewerbsfähig sein. Und dabei steht eben jetzt gerade auch im Spiel äh, Moment eben die Veränderung. Ähm, wir brauchen die Exportüberschüsse. Geopolitisch entwickelt sich der Weltmarkt hin in eine Richtung, die für Europa und die Europäische Union vielleicht nicht von Vorteil ist. Wir müssen sehen, welche Investoren kommen, unsere Häfen kaufen, unsere Anlagen kaufen. Also da wird diskursiv aufgebaut, dass dieser Recovery-Fonds letzten Endes ein industriepolitisches, eine industriepolitische Verlängerung von bestehenden Diskursen wird. Und das ist natürlich ein Problem, weil genau diese sind ein Teil das Problem ist und nicht der Lösung. Gut, danke. Wir haben jetzt äh, ja schon mehrmals das angerissen. Stefan, du hast das auch schon mal eingeführt. Ähm, seit, spätestens seit äh, der Ankündigung von von der Leyen äh, auf der europäischen Ebene das Konzept des Green New Deal anwenden zu wollen, ist, äh, das, äh, ist dieser Begriff jetzt auch auf dem Kontinent angekommen. Im angloamerikanischen Bereich wird es länger schon diskutiert, Bernie Sanders und AOC ähm, ähm, haben das in, im US-amerikanischen Wahlkampf jetzt äh, eingeführt, auch ein bisschen genauer definiert. In Großbritannien im Wahlkampf letztes Jahr im Herbst äh, hat die Labour-Partei die Diskussion um einen Green New Deal als Antwort auf äh, die Klima- und Umweltpolitik, aber auch äh, die, die grundsätzlichen Probleme der Wirtschaftspolitik, äh, formuliert. Nun ist das auch ein ganz schönes Dickicht von Ansätzen, die reichen von ganz pragmatischen Vorschlägen zu Investitionen für erneuerbare Energien an bestimmten Standorten bis zu sehr großen Eingriffen in die Finanzmarktpolitik, die nötig wären, um tatsächlich die Konzepte zu entwickeln. Denn alles, was wir eben gehört haben, zeigt ja auch, es nützt nichts, wenn ein kleines Land, Dänemark, Deutschland oder auch Großbritannien, auch wenn sie unterschiedlich groß sind, mit so einem Konzept ansetzt. Vielleicht magst du, Stefan, noch mal ein bisschen tiefer umreißen. Du hast es auch schon gesagt, was ist ein progressiver oder es wird auch transformativer Green New Deal genannt. Was wäre da für dich dran? Und wie steht das im Verhältnis zu dem, was jetzt von der Leyen da so ein bisschen vorgeschlagen hat? Ich denke, gemeinsam ist allen verschiedenen New Deals, oder wie immer sie auch heißen, eine Akzeptanz eines Faktes, der vom IPCC der Vereinten Nationen 2018 ausgesprochen wurde, nämlich dass wir bis 2030 unsere CO2-Emissionen halbieren müssen, bis 2050 auf Null bringen weil wir, um es mal dramatisch zu formulieren, sonst alle sterben. So, Das ist eine Weile ähm, ignoriert worden, hat man beiseite geschoben. So Und am Anfang hat man gesagt, es sind ein paar Ökospinner, die das wollen. Aber das ist inzwischen auch, bis, äh, bis auf, ich habe es ja vorhin erwähnt, bis auch wenige Leugner dessen, die leider auch in wichtigen Ämtern auf der Welt sind, das ist angekommen. Das ist gemeinsam, das muss man anpacken und das hat auch Konsequenzen. Aber dann gibt es eben auch Unterschiede. Ähm, Jeremy Corbyn hat seinen Green New Deal ähm, ich glaube, er hat es gesagt: European Industrial Revolution, nee, Green Industrial Revolution. Und damit hat er einen wichtigen Punkt gemacht, nämlich darauf hinzuweisen, dass das auch etwas für die bisherigen Industrien und auch die Menschen, die dort arbeiten, bedeutet. Und wenn Alexandria Ocasio-Cortez in den Debatten in den USA ist, da ist es wirklich abenteuerlich. Das Ganze wird als ein versponnener Sozialismus, der auch noch zu allem Übel den Menschen die Hamburger wegnimmt, diffamiert. Aber sie hat etwas sehr Gutes und sehr Richtiges gemacht, weil bei ihr in der Resolution, die sie eingebracht hat, ganz klar ist, es gibt zwei Seiten. Das eine ist der Umstieg unserer Wirtschaft, und das andere ist, und das ist genauso wichtig, und das fehlt mir eben in diesem European Green Deal, dass klar sein muss, es gibt ein Versprechen für die Menschen, dass sie gesichert werden. Also bei Alexandria Ocasio-Cortez ist völlig klar, es muss eine Krankenversicherung für alle geben, es muss einen Lohn geben, von dem die Menschen leben können. Und dieses New Deal knüpft ja an dem New Deal von Roosevelt an, an dem man viel kritisieren kann, dass die Indigenen nicht einbezogen wurden, dass die Schwarzen nicht einbezogen wurden oder sogar mit Absicht draußen gelassen wurden. Aber das hatte eben genau dieses Versprechen, dass es auch eine Absicherung bedeutete für die Menschen. Das heißt, solange wir den Leuten nicht gleichzeitig Hoffnung geben, sagen sich ganz viele, naja, ich werde es vielleicht noch überleben und deswegen ähm, wende ich mich lieber denen zu, die das ganze Problem wegläuten. Und das hat die Europäische Union aus meiner Sicht versäumt. Und was sie eben auch versäumt hat, die Europäische Union ist ja verantwortlich für die Handelspolitik aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wer weiter festhält an einer Politik, die Freihandelsverträge abschließt zulasten der Schwächeren, die afrikanischen Staaten nach wie vor mehr Probleme machen, als ihnen zu helfen, der wird nicht zu einer Veränderung kommen, die wir brauchen. Und das deswegen, ich sage mal, ich habe es ja vorhin positiv beschrieben, das Ziel ist richtig, aber es fehlt die Finanzierung, es fehlt die Maßnahmen und es fehlt die grundsätzliche Einsicht, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Und da haben wir als Linke in der deutschen Debatte einen Job. Also unsere Freundinnen und Freunde von den Grünen, wir haben natürlich schon deutlich früher und deutlich lauter über das Thema CO2-Emissionen geredet. Aber wir haben die Verantwortung, eben das Rote an dem Green New Deal, und deswegen sage ich Progressive New Deal, in die Debatte zu bringen. Und zusammen kann daraus was werden. Da sind wir noch nicht. Da müssen wir auch deutlich zulegen. Aber das, hat, das ist eben die gute Nachricht. Das hat begonnen auch bei uns in der Fraktion. Ich... Ähm, es gibt noch eine Frage im Chat, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, an dich, Stefan von Felix Mönke, ich kann nicht alles sehen, also auf jeden Fall von Felix. Und wer ähm, bezieht sich nochmal auf die Frage, ob ein Green New Deal denn zwingend mit einer Postwachstumsstrategie verbunden sein könnte? Darüber wird ja auch viel diskutiert, ne? dass einige sagen, ja, wir werden uns jetzt ähm, nach Corona darüber im Klaren sein müssen, dass sich ähm, die europäischen Volkswirtschaften alle auf einem niedrigeren Niveau einpendeln müssen, weil sowohl wirtschaftspolitisch als auch in Bezug auf die Ressourcennutzung endloses Wachstum nicht möglich ist. Und die Frage, die Felix stellt, ist aber, ob das zwingend so sein muss oder ob es nicht genauso gut sein kann, dass über ökologische Technologien und ressourcenschonende Dienstleistungen mit einem Wachstum ein Green New Deal umgesetzt werden kann. Da kann, kurz zu äußern und da ich euch bei der anderen gleich noch zum Green New Deal befrage, könnt ihr ja auch überlegen, ob ihr dazu noch was beitragen wollt. Ja, ich habe die Frage von Felix Mönkemeier gesehen ähm, und ich will es mal äh, kurz machen. Ich glaube, die Wenke tippt hier die ganze Zeit gute Leseempfehlungen rein und ich würde da als Leseempfehlung ein Text der fantastischen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Kein Wachstum ist auch eine Lösung beziehungsweise keine Lösung, des Kaster da eingeklammert, der sich all diesen Fragen auf eine sehr verständliche Art und Weise widmet. Und ich sage mal meine Meinung, du, Johanna, hast ja in der Vorbereitung dieser Veranstaltung zwei Buchtipps gegeben und die waren sehr gut. Ich habe die Bücher ähm, geradezu verschlungen, also das Buch von Naomi Klein über den Green New Deal und insbesondere das Buch von Anne Pettifor über den Green New Deal fand ich sehr erhellend, weil sie nochmal auf die Rolle... Der deregulierten und entfesselten Finanzinstitutionen hingewiesen hat und wie die erst zu Wachstumstreibern in einem negativ-kapitalistischen Sinne geworden sind. Und das fand ich tatsächlich sehr überzeugend. Und mein Tipp wäre, statt das jetzt alles hier zu referieren, wer sich dafür interessiert, die Kurzversion ist das RLS-Papier und die beiden Bücher kann ich noch oben drauf empfehlen, wenn man entsprechend Zeit und Lust darauf hat. Das ist äh, die richtige Überleitung für ähm, Laura, das ähm, äh, empathy äh, nimmt das ja wirklich ziemlich auseinander, geht da auch noch mal weit zurück. Ähm und zeigt, wie das eigentlich entstanden ist mit diesem schwerwiegenden Begriff des Neoliberalismus, den wir alle immer so gern bemühen und dennoch ganz lange nicht wussten, wo er herkommt. Ich kann da noch ein drittes Buch zur Leseliste für die Sommerferien hinzufügen. Und das ist das Buch Die Globalisten von Quinn Slobodian, letztes Jahr erschienen im SoCAM Verlag. Wir dürfen es hier präsentieren. Danach war ich wirklich ein bisschen schlauer, wie das eigentlich funktioniert hat. Das umzusetzen. Jetzt ist die Frage, Laura, wir haben es mit diesem entfesselten Finanzmarkt zu tun. Und was müsste jetzt passieren auf dieser internationalen Ebene? Denn wir wollen ja, wir streben ja keine allein nationalstaatlichen Lösungen an, um so einen Green New Deal umsetzen zu können, als eine Reaktion auf die Krise oder formulieren zu können auch nur. Ja. Ähm ähm, gute Frage, strategische Frage, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wir müssen versuchen, nationalstaatlich aktiver zu werden, gerade um auch bestehende Sozialsysteme zu sichern und da bilden sich dann vielleicht auch gewisse Widersprüche hinaus, wenn es dann um die Klimapolitik, um die, um die Wachstumspolitik geht. Ähm, was ich gerne machen würde, ist deine Frage nehmen und uns ein bisschen in den Corona-Kontext ähm, zu setzen, weil... Die Diskussionen über die entfesselten Finanzmärkte gibt es natürlich schon seit einiger Zeit, so etwa seit dem Ende der 90er Jahre. Da haben sich auch einige Netzwerke und soziale Bewegungen schon intensiv mit auseinandergesetzt. Wir sind natürlich auch durch die Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007, 2008 dadurch auch geprägt worden, wie wir Finanzmärkte sehen, wie wir Möglichkeiten zur Regulierung von Finanzmärkten sehen. Was ganz interessant ist, ist, dass diese Krise anders ist jetzt. In den letzten Monaten. Es gab keine G7, G20-Treffen, die sich damit auseinandergesetzt hätten, wie können wir international zusammenarbeiten, um die ähm, Finanz- und Wirtschaftskonsequenzen von Corona zusammen anzugehen. Ähm, welche, äh, welche Rolle spielt Regulierung dabei? Ähm, das gab es alles nicht. Es gab kein Treffen des Basel-Komitees. Ähm, es war letzten Endes äh, jedes Land, äh, jedes Wirtschaftsgebiet äh, für sich. Und das wird sich, denke ich mal, auch noch weiter so entwickeln, weil sich auch im, im breiteren historischen Rahmen gerade einiges vollzieht, diese Brüche, die wir in der, der starken liberalen Ideologie sehen. Ähm, die äh, Bruchstellen in der äh, Finanzregulierung, die sich trotz der äh, Krise 2007, 2008 nicht so dahingehend erwartet, äh, entwickelt hätte, dass die Finanzmärkte wirklich wieder angekettet oder gefesselt worden wären. Das heißt, da sind auch breitere Linien, die sich jetzt weiter vollziehen. Das, ähm, muss man einfach sehen, dass da Grenzen sind, was man, ähm, wie man den Green Deal in so einem äh, Finanzrahmen reinschreiben könnte und wie man da Regulierungen auf internationaler, globaler Ebene ähm, entwickeln könnte. Was sich allerdings gezeigt hat in der Krise, und das ist eigentlich ganz spannend und das öffnet auch wieder, ist, dass es tatsächlich doch vor allen Dingen an ähm, politischem Willen. Es ist der politische Wille, der Sachen möglich macht. Ähm, wir haben gesehen, es gibt eben die, die, äh, die State aid, die äh, Wettbewerbsregeln der Europäischen Union wurden aufgeweicht. Plötzlich geht einiges, was vorher nicht ging. Ähm, es wird wieder gesprochen um Steuervorschläge, die vorher einfach vom Tisch gewischt wurden, die sind wieder hochgekommen. Ähm, einiges, was progressive Akteure gefordert haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten von der Europäischen Union, ist jetzt wieder auf dem Tisch. Ähm, die progressiven Steuerpositionen, die digitale Steuer, die äh, Common Consolidated Corporate Tax Base, weiß ich nicht, wie heißt, die Finanztransaktionssteuer, ähm, Allerdings stellt sich da natürlich die Frage, wie lange hält diese offene, äh, diese offene Phase an? Ähm, wann ähm, kommen die Interessen wieder zurück? Und dieses Fenster, wo man alles noch besprechen kann, äh, schließt sich wieder. Ähm, inwiefern wird es internationale Bestrebungen geben, um über den bestehenden Rahmen von Finanzregulierung hinauszugehen? Interessantes Beispiel dazu, über Basel III wurden die. Ähm, Capital Requirements, Kapitalanforderungen, ähm, etwas aufgeweicht. Ähm, im, nach der letzten Finanzkrise ähm, wurden die Kapitalanforderungen an äh, Banken verstärkt, also das Eigenkapital, äh, etwas impliziert gesagt, das Eigenkapital, das gehalten werden muss. Das wurde gerade heruntergesetzt, temporär natürlich, aber irgendwann kommt Basel III wieder zurück. Ähm, wie, wie soll das reguliert werden? Wer soll da das Monitoring machen? Ähm, es gibt auch gerade interessante Diskussionen über, ähm, und da kommt Dänemark wieder rein, weil Dänemark kann auch progressiv sein, über, ähm, die, ähm, sagen wir mal, über das, die, die Machtverhältnisse zwischen Staat und Unternehmen. Insbesondere, wenn wir auf die Diskussion kommen über äh, Kapitalausschüttung und Dividenden, da... Ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, was jetzt in Deutschland das Resultat war von den Diskussionen in Dänemark. Gab es hier Diskussionen über die Unternehmensführung, also das ist letzten Endes eine Frage der Corporate Governance? Ähm, wenn Länder Hilfe erhalten von Regierungen und aber gleichzeitig Kapital ausschütten an Shareholder, ähm, ist es in Ordnung? Geht sowas? Dänemark hat dadurch, ähm, durch diese Diskussion eben beschlossen, dass Unternehmen, die mehr als etwa 8 Millionen Euro ähm, an staatlichen Hilfen, an Ausgleichszahlungen erhalten, in diesem und im nächsten Jahr keine Dividenden ausschütten können. Dürfen die nicht. Ne? Es dürfen auch keine Aktien zurückgekauft werden. Nun ist dieser Aktien zurückkaufen noch nicht so ein riesen europäisches Problem, das ist eher was, was US-amerikanisch gemacht wird, da aber massiv. Und gerade diese Diskussion wurde in, den, äh, wurde in den Staaten einfach abgelehnt. Das ist nichts, was wir machen. Wir mischen uns da nicht ein. Viele europäische Staaten haben diese Diskussion gehabt. Und letzten Endes ist es eine Machtverschiebung zwischen was der Staat Unternehmen vorschreiben kann und nicht auf der Basis von diesen Ausgleichszahlungen. Finde ich ganz spannend, ähm, weil diese Diskussion vor Corona überhaupt nicht irgendwie geführt worden. Ähm, auch die Europäische Zentralbank hat gesagt, bitte, bitte, liebe Unternehmen in der, äh, im Euroraum, ähm, bitte nicht machen. Ne? Also Gewinnausschüttung, verzichtet darauf, benutzt euer Geld lieber. Nun ist es so, dass gerade im Rahmen der Corona-Krise, also der, der, der Liquiditätskrise, die sich jetzt vollzieht, viele der Unternehmen, die ähm, über die letzten Jahre hinweg massiv sich verschuldet haben, zum Teil auch, um diese Rückkaufsprogramme zu finanzieren, jetzt natürlich in die Klemme kommen, weil man kann diese Verschuldung weiter umrollen, ähm, die Konditionen ändern sich, ähm, da werden jetzt Insolven Insolvenzen anstehen, es werden, unter äh, es werden äh, Arbeitnehmer eben jetzt äh, gekündigt. Da ist tatsächlich ähm, auf einer strukturellen Ebene, zeigt sich jetzt eben die Widersprüche von dem finanzialisierten, Unternehmensmodell, was jetzt in die Klemme kommt, ähm, was ganz spannend ist. Ähm, vielleicht noch ähm, zurückzukommen über die größeren Fragen von welche ähm, Finanzmarktpolitik muss man haben, um den New Deal überhaupt finanzieren zu können. Da gibt es interessante ähm, Modelle. Ich habe gerade gesehen, jemand hat im, ähm, im Chat gepostet. Es gibt den wie heißt der? New Green Deal for Europe, von dem ähm, 2025. Das ist ein interessantes Modell, die auch tatsächlich durchdacht haben, wie könnte man das finanzieren? Eine der Möglichkeiten da ist ähm, die, ähm, die Herausgabe von Green Bonds, Green Investment Bonds von der Europäischen Investmentbank. Und da sehen wir auch eben die Stärkung von ähm, anderen Akteuren als der Zentralbank, die ähm, äh, Investierungsbanken ähm, auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Wo die eben, eben, und da ist die Industriepolitik, aber eben eine andere Industriepolitik als die Europäische Union, die generell so positioniert, ganz wichtig. Das beinhaltet zum Beispiel demokratische Kontrolle darüber, wo investiert wird. Es reicht nicht aus, dass, Investoren, äh, dass Investitionen getätigt werden. Hier investiert mal, wir brauchen Innovationen, wir, brauchen, wir, brauchen, wir müssen den digitalen Umstellungen haben, wir müssen automatisieren, wir wollen alles grün haben. Die grüne Kapitalakkumulation ist auch Kapital, Kapitalakkumulation, und die sozialen und äh, sozial-ökologischen Hintergründe, die äh, von der progressiven Perspektive eigentlich gefördert werden können, die kommen gar nicht erst ins Spiel, wenn zum Beispiel Risikokapitalgesellschaften enorme Gelder kriegen ähm, und niemand hat eine Übersicht darüber, wie die eigentlich, äh, wie die eigentlich investiert werden, solange dabei der Profitgedanke äh, ähm, äh, Vorrang hat. Und vielleicht nur noch mal kurz, um auf die EZB und Lagarde zurückzukommen, äh, zurückzukommen, weil sie vorhin erwähnt wurde. Die EZB ist nicht unbedingt ein progressiver Akteur in dieser ganzen Diskussion. Lagarde hat im März, ähm, ziemlich am Anfang der Corona-Diskussion in Italien, einen großen Fehler gemacht, wo sie gesagt, hatte, gesagt hat, um, we're not here to close spreads. Spreads sind die die Überschüsse oder die, die Risikozuschläge, heißt es, Risikozuschläge auf Deutsch, die ähm, praktisch anzeigen, wie das Vertrauen von Investoren in Staatsanleihen aussieht. Und je höher die, je größer die Spreads sind, desto stärker sind die Gefälle zwischen dem Vertrauen der Anleger in zum Beispiel deutsche Staatsanleihen, und in italienische Staatsanleihen. Ja, desto teurer wird es für Italien, um zum Beispiel Gelder auf den Kapitalmärkten zu geben, wenn die Europäische, Kommission, äh, die Europäische Zentralbank nicht dazu da ist, um die Spreads zu schließen, um sicherzugehen, dass diese strukturellen Asymmetrien irgendwie ähm, bearbeitet werden können, dann hat sie ein Mandat, das relativ geschlossen ist und das sich nicht für progressive Zwecke benutzen lässt. Danke, das ist die perfekte Überleitung zur ähm, Frage ähm, an Ulrike. Das, wir haben ja jetzt viel diskutiert, gibt es jetzt gerade ein Fenster tatsächlich für eine andere Politik, ähm, für ein, vielleicht ein solidarischeres Handeln auf der europäischen Ebene? Ähm, es gab auch eine, Fra eine Frage im Chat nochmal von ähm, Utz Gundert, äh, die gefragt hat, kann jetzt sozusagen mit diesen vielen Hilfen tatsächlich ein ein sozialeres Europa auch entstehen oder wird eigentlich damit nur der Markt wieder angekoppelt? Wir hatten auch verschiedene Beiträge hier im Chat, die nochmal sich für radikalere Lösungen ausgesprochen haben. In einigen Ländern ist das ja auf nationalstaatlicher Ebene jetzt unter Corona auch passiert, dass in Spanien zumindest ein kleines Grundeinkommen geschaffen wurde, um die hartesten sozialen Folgen aufzufangen. Wir wissen aber auch, wenn wir uns an die Krise in Griechenland erinnern, dass die europäischen Geldgeber unter Umständen dann auch sehr hart sein können, was die Sozialleistungen in den Ländern angeht, wenn es darum geht, dass Schulden zurückgezahlt werden können. Jetzt ist die Frage, die, die ganz einfache Frage an dich, Ulrike. Gibt es gerade ein Fenster zur Umsetzung von, von diesen sozialeren Politiken? Gibt es ein Fenster für... Ein, der Umsetzung ein, eines Green New Deal auf der europäischen Ebene, der auch mehr ausmacht als das, was von der Leyen bisher skizziert hat? Das äh, Tolle ist, äh, dass ihr jetzt äh, derartig viele Themen aufgeworfen habt, äh, die, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, nicht unbedingt alle etwas miteinander zu tun haben, dass ich jetzt äh, ganz frei bin, äh, das zu sagen, was äh, ich noch mal gerne loswerden möchte. Ich, äh, sonst, wenn ich jetzt alles beantworten äh, müsste, würde, oder, äh, würde ich hier auch auf jeden Fall mein Sp äh, Redekontingent deutlich überziehen. Was ich erstmal als allererstes gerne sagen würde, ist auf keinen Fall, und das sage ich so deutlich, Anne Patty vorlesen. Ich habe das Buch gelesen und aus meiner Sicht ist es so, dass so beeindruckend ihre Lebensleistung ist, sie ist ja jemand, der den Schuldenerlass für viele Länder, arme Länder durchgesetzt hat, so, also, so groß ihre Lebensleistung ist, als Theoretikerin ist sie schlecht. Und das sieht man gerade an Ihrer zentralen These, dass die Finanzmärkte das Wachstum treiben würden. Äh, jeder, der dabei war, weiß, es ist genau andersrum. In dem Moment, wo die Finanzmärkte übernehmen, bricht das Wachstum der Realwirtschaft zusammen. Also die Finanzkrise 2008, 2009 war dafür nur das extremste Beispiel, das kann man aber auch sehen in der Geschichte. Also solange die Finanzmärkte eingehegt waren, das galt bis zum Zusammenbruch von Bretton Woods 1973, waren die Wachstumsraten hoch und danach sind sie ständig gesunken. Und ein Grund waren die entfesselten Finanzmärkte. Um es zynisch zu überspitzen, aber eigentlich ist das gar nicht überspitzt, die größte, der größte Umweltschutz bisher, den wir hatten, waren ausgerechnet die Finanzmärkte. Denn die haben sozusagen geschafft, was sonst noch keiner geschafft hat, nämlich das Wachstum des Kapitalismus weitgehend zu bremsen. So, oder anders gesagt, wenn man die richtige Politik gemacht hätte, nämlich die, die auch Anne Pettifor an anderer Stelle äh, vorschlägt, nämlich eine Keynesianische Politik, und ich bin eigentlich Keynesianerin, dann hätten wir aber Wachstumsraten von jährlich 3 Prozent gehabt und dann wird natürlich der Schaden für die zumindest für die also für die Ökologie viel größer gewesen, nicht? Denn wir jetzt in Deutschland zum Beispiel haben seit 2000 eine durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,3 Prozent. Das heißt, den Finanzmärkten ist zu verdanken, dass wir pro Jahr 1,7 Prozent nicht gewachsen sind. So und, äh, also wie gesagt, in for äh, da, da, da stehen einem die Haare zu Berge, wenn man das liest und äh, deswegen <lacht> meine Empfehlung ist einfach auslassen. Dann ähm, war äh, die Frage, das hat äh, Laura Horn richtig geschrieben. Ähm, äh, Corona äh, hat äh, ganz andere Reaktionen hervorgerufen als die Finanzkrise, das liegt aber auch daran, dass Corona eine völlig andere Art von Krise ist. Äh, die Finanzkrise 2008, 2009 war ein sogenannter endogener Schock, also ein Schock, der aus dem Kapitalismus selbst kam oder aus dem Finanzsystem im Kapitalismus während Corona ganz offensichtlich mit dem Kapitalismus erstmal nichts zu tun hat, sondern das ist ein exogener Schock, das ist ein Virus. Und das führt natürlich dann auch zu völlig anderen Reaktionen. Dann, was ich auf jeden Fall teile, ist natürlich die Feststellung, dass Corona und die Reaktion darauf zeigt, dass der Staat ein starker Akteur ist, sehr handlungsfähig und dass man auch sehen kann, dass äh, die freien Märkte ohne einen starken Staat überhaupt nicht funktionieren würden. Also das ist ja genau das, was die Neoliberalen immer anders erzählen. Die Neoliberalen sagen ja, der freie Markt kann alles regeln und der Staat stört nur. Und jetzt sieht man in der Corona-Krise, dass es in Wahrheit genau andersrum ist, nämlich der freie Markt wäre komplett kollabiert, wenn äh, äh, durch Corona, und das war ja sehr eindrucksvoll zu sehen, äh, als den Ak äh, Börsianern de dämmerte, dass jetzt Corona auch in Deutschland angetroffen ist, ist der DAX, der deutsche Aktienindex, innerhalb von ganz wenigen Tagen um 40 Prozent abgestürzt. Er wäre noch weiter abgestürzt, da wäre nichts mehr übrig geblieben, wenn nicht der Staat eingegriffen hätte, indem er eben sagt, was wir ja alle wissen äh, jetzt, äh, dass er die Liquidität äh, der Unternehmen rettet. Nicht? Also die Börsen gäbe es ohne den Staat überhaupt nicht. So, dann, äh, was ich auch auf jeden Fall unterstütze, ist äh, das, was äh, äh, Stefan Liebig gesagt hat, dass wenn man äh, umsteuern will in einen Green New Deal, also in eine klimaneutrale Wirtschaft, äh, dass dann ganz wichtig ist, dass man sich fragt äh, oder sicherstellt, dass jeder Beteiligte, also alle Deutschen oder alle Einwohner in Deutschland ein Einkommen haben und eine Krankenkasse und so weiter. Aber das ist eben sehr viel schwerer herzustellen, als das gemeinhin so geglaubt wird also oder auch dann in der EU diskutiert wird, weil aus meiner Sicht, also was man ja jetzt versucht beim Green New Deal, das ist auch bei, in den USA nicht anders als in der EU-Kommission, letztlich ist ja die, die immer, Green New Deal das ist das gleiche wie grünes Wachstum. Diese Frage kam ja auch schon vorhin im Chat und ich glaube, das ist die größte Lebenslüge aller Zeiten, also wenn man eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, und das hat äh, Stefan Liebig ja schon erklärt, äh, daran führt kein Weg vorbei, weil wir sonst äh, sozusagen auf einem überhitzten Planeten alle verbrennen. Ähm, äh, wenn man aber eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, dann bedeutet das, dass man aus dem Wachstum aussteigen muss. In, oder noch härter, es bedeutet, dass wir äh, im globalen Norden unsere Wirtschaft trumpfen müssen. Äh, und das entscheidende Problem, nie diskutiert ist, ist, ähm, der Ökostrom wird immer knapp bleiben, äh, denn man muss sich das ja so vorstellen, wenn man eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, dann muss man alle Sektoren auf Strom umstellen, weil Strom ist die einzige Energieform, die man ökologisch herstellen kann, vor allem durch Wind und Sonne. So, wenn man aber alles auf Strom umstellt, was bisher mit Öl oder Gas oder Kohle befeuert wird, dann wird einem klar, dass die wenigen Windräder, die hier stehen können in Deutschland, wir haben noch nicht jeden Platz ausgenutzt, aber so viele Plätze gibt es da gar nicht, die wirklich lukrativ sind, dann wird der Strom extrem knapp sein. Äh, viele Leute denken ja jetzt, wenn sie Elektroautos kaufen, so, ja, wieso Strom? Nicht, kommt aus der Steckdose. Äh, die Tragik ist eben, dass Öl nicht knapp ist, aber Ökostrom und dass sich daran auch nichts ändern wird. So und äh, da aber äh, letztlich unsere Wirtschaft darauf beruht, dass man Technik einsetzt, die mit Energie befeuert wird, bedeutet knapper Ökostrom. Wir müssen schrumpfen. So und dafür, deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden, denn bestimmt gibt es ja auch noch Diskussionswünsche. Für eine schrumpfende Wirtschaft hat aber keiner ein Konzept, auch nicht die vom Green New Deal. Okay, danke. Ich würde jetzt gerne dir Stefan noch eine Frage stellen. Es gibt jetzt die letzte Möglichkeit, weil wir so in zehn Minuten schließen, noch Fragen. Äh, sowohl im Chat zu stellen, aber ich würde auch euch Diskussionsteilnehmern untereinander nochmal äh, die Möglichkeit äh, einräumen. Äh, nun sind, äh, aber erstmal nicht, Stefan, nun konnte sich in den USA äh, das Konzept des Green New Deal, äh, was sehr ambitioniert gedacht war, nicht durchsetzen bei den Demokraten im, äh, im Vorwahlkampf. Und auch die Labour-Partei ist bei den Wahlen äh, gegen Boris Johnson äh, krachend gescheitert und das Konzept, die beiden Konzepte haben wir beide trotzdem überlebt und NPD vorhin oder her, das diskutieren wir auf jeden Fall alle weiter an irgendeiner Stelle, ähm, werden sie uns noch eine Weile begleiten, weil es ja eigentlich darum geht zu sagen, welche Antworten können wir gerade überhaupt formulieren auf diese multiplen Krisen, die auch dann den Wählerinnen und Wählern zugänglich gemacht werden können. Weil wir schon feststellen, die komplizierten Diskussionen über eine sozialökologische Transformation und das dann auch alles auch gleichzeitig auf der in Deutschland auf der föderalen, nationalen, europäischen Ebene und unter Einbeziehung ähm, aller äh, möglicher äh, multilateraler Abkommen ist ja kompliziert, wenn man in so einen äh, Wahlkampf ziehen muss. Wie siehst du jetzt, Stefan, die Chance, ähm, dass es ein griffiges Konzept gibt, was zum Beispiel ähm, ein sozusagen ein links äh, progressives Bündnis oder mitte links progressives Bündnis aus SPD, Grünen und erlinken, formen könnte, um nächstes Jahr eine Alternative zu bieten, weil das ist ja wird ist ja klar und wird uns eindeutig alle vier Jahre, die wir auch verlieren, um dem Klimawandel was entgegenzusetzen äh, aus Deutschland, äh, die, die werden wir zu spüren bekommen. Also, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil zum einen, ähm, schon bevor ich in den Bundestag gewählt wurde, im Jahr 2008 habe ich hier die Gesprächsrunden mit SPD und Grünen begonnen. Jetzt haben wir 2020, zwischendurch gab es mehrmals roh Grüne Mehrheiten im Bundestag, die aber nicht genutzt wurden. Da kann man sagen, es hat irgendwie alles keinen Zweck. Und es kommt noch hinzu, dass im Moment die Umfragewerte eine Katastrophe sind. Also die Union alleine hat mehr Stimmen als SPD, Grüne, Linke zusammen. Das ist alles nicht schön. Aber das ist die positive Seite. Wir können erstens davon ausgehen, dass viel der Umfragen im Moment mit der Person Angela Merkel und auch mit der Zuschreibung einer gewissen Verantwortung an die führende Regierungsfraktion zu tun hat. Das muss bei den Bundestagswahlen so nicht mehr der Fall sein. Und Angela Merkel hat ja auch gesagt, das hat sie jetzt nochmal unterstrichen, sie wird nicht nochmal kandidieren. Und wie das Ganze bei Friedrich Merz oder Laschet oder wer auch immer da kandidiert aussieht, also ich glaube, da verändert sich was. Was sich auch verändert hat, ist die Rolle der Sozialdemokratie. Die war ja lange Zeit die stärkste der drei Parteien und ist immer ausgebüxt, wenn es ernst wurde. Also ich weiß noch, Martin Schulz hatte mal kurz links geblinkt ähm, vor den Saarlandwahlen und dann wurde das wieder alles nichts. Wenn ich inzwischen mit sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen rede und zwar nicht nur mit meinen Kumpels vom linken Flügel, sondern auch äh, von den Seeheimern, die Offenheit für Mitte-Links ist dort massiv gewachsen, die werben dafür dann kann man sagen, die Grünen sind ein Problem. Ja, die reden öffentlich nicht so viel darüber, aber intern ist es nach wie vor eine linke Mehrheit in der Bundestagsfraktion und auch auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen da. Und letztlich unsere eigene Partei, die ist ja auch nicht immer ganz einfach. Es gab zumindest einen klaren und deutlichen Vorstoß der Parteispitze. Also den habe ich so viele, viele Jahre mir gewünscht, der war jetzt da. Das heißt, das ist jetzt alles keine Antwort auf die programmatische Untersetzung eines Green New Deal. Und da gibt es viel zu kritisieren, auch an allen drei Parteien. Aber dieser Punkt, dass es sozusagen eine Offenheit dafür gibt, der ist jetzt da. Und da, um auf die Euro europäische Ebene zu kommen, ich glaube, das wäre der sinnvollste und wichtigste Beitrag, auch für einen wirklich guten europäischen Green New Deal, wenn die stärkste Volkswirtschaft hier nach Mitte links rückt. Denn so nett Angela Merkel alle finden, also am Ende wird sie nicht progressive Politik machen, weil sie als CDU-Politikerin ist und dazu eine andere Meinung hat. Also es gibt Licht und Schatten, aber ich bin ja immer Optimist gewesen und habe das halb volle Glas gesehen. Ich glaube, die Chancen sind wieder da. Wir müssen sie jetzt nur nutzen. Gut, dann knöpfen wir doch gleich dann nochmal an. Und Laura, ich würde dich an dich als letzte Frage dann formulieren. Wir haben das Thema vertiefte Integration der EU ja auch immer wieder gestreift. Das wird in allen linken Parteien in Europa heiß diskutiert und er geht gerade in unserer eigenen Parteienfamilie, wie du für Schweden und Dänemark beschrieben hast, von einem Ende zum anderen. Also wir diskutieren von Republik Europa bis immer wieder eben hin zu der Frage, ob nicht EU-Austritte vielleicht auch Lösungen aus Dilemmatas einzelner Länder sein können und ähm, es wird dann nur selten, niemand hat das Rätselslösung wirklich in der Hand. Äh, wie schätzt du das jetzt gerade ein? Was würdest du aus deiner Perspektive den linken Parteienfamilien auch im Hinblick natürlich auf das, was Stefan eben beschrieben hat, raten? In, in zwei Minuten. Ähm, ich Also die, die Licht und Schatten perspektive die, die Stefan hier gerade vertreten hat die, die ist natürlich also ist, ist, ist so eine fundamentale linke perspektive die man hat wenn man, wenn man zur europäischen union arbeitet das ist auch so in der, in der in den akademischen diskussionen ähm, wo man wenn man versucht so diese diese, diese extremen positionen zu vermeiden ähm, ich denke dass corona darf noch einiges verändert jetzt ähm, weil jetzt gerade, ähm, die meisten Länder sich gar nicht erlauben können, diese Diskussion zu führen, sollen wir raus aus dem Euro zum Beispiel. Ähm, solange da Möglichkeiten sind, dass da über, über wie auch immer geartete solidarische Handlungen ähm, Zuschüsse verteilt werden, ähm, macht man damit. mit. Ähm, die Europäische Kommission unter von Leyen nach einem eher laschen Staat, also sie ist ja jetzt auch nicht besonders demokratisch legitimiert, also sowohl Formal als auch jetzt über, wie sie in ihr Amt gekommen ist und was da für Diskussionen vorher waren. Sie hat sich da jetzt stark positioniert. Ähm, mit dem Franco-Deutschen Bündnis ähm, hat Merkel praktisch Macron jetzt ein bisschen Auftrieb gegeben. Macron innerhalb der Europäischen Union, Frankreich geht es nicht so gut. Macron ist innenpolitisch jetzt nicht so wahnsinnig legitimiert. Ähm, da läuft also einiges wieder, sagen wir mal, was, was integrationstechnisch in den Jahren vorher so ein bisschen am Stottern war. Ähm, also Europa positioniert sich gleichzeitig, diese ganzen Diskussionen um die Militarisierung Europas, die ähm, Leute, die in den Lagern sitzen und warten, die Leute, die nicht reinkommen, ähm, die Leute, die immer noch ertrinken, ähm, diese ganzen Diskussionen, die sind ja nicht weg. Und die Linke kann davor nicht die Augen verschließen. Ähm, die die, die außenpolitischen Diskussionen, die wir jetzt verstärkt über Europa führen müssen in den nächsten Jahren, wenn die ganzen entwicklungspolitischen Programme und Finanzierung runtergefahren werden, das wird passieren. Da stellt sich wirklich einiges jetzt in die Diskussion, wo die Linke bisher so ein bisschen so eine normative Legitimität für Europa konstruieren konnte. Inwiefern das noch zu machen ist, weiß ich nicht. Aber für mich, also für mich ist der Schatten doch eher deutlicher, weil eben... Die Verträge und die Institutionen, die immer im Hintergrund stehen, die sind da. Ich bin da also eher skeptisch und ich bin auch für eine linke Position, dieses Another Europe is possible, das mag ja sehr schön sein und dem würde ich auch intuitiv zustimmen, aber eine andere Europäische Union ist wahrscheinlich eher nicht möglich, leider. So, und jetzt ähm, an Ulrike Hermann in dieser von uns erträumten dann neuen Regierung, die wir dann nächstes Jahr im September formen werden, würden wir dich dann natürlich als eine wichtige Beraterin äh, sozusagen einstellen. Und äh, jetzt wäre meine äh, Frage, was wären die ersten Schritte, die wir dann unternehmen sollten, um auf der europäischen Ebene äh, zu wirken? Naja, ich glaube, das Grundproblem wird sein, also ich bin ja auch sehr dafür, dass da ein rot-rot-grünes Bündnis dann an den Start geht. Aber das Grundproblem in Deutschland ist ja, immer wenn es wichtig wird, sind sowohl der Bundestag wie der Bundesrat beteiligt. Und normalerweise ist der Bundesrat, aber hat nicht die gleiche Mehrheit wie der Bundestag. Das heißt, wir leben faktisch in Deutschland immer oder meistens in einer Allparteienkoalition. Auch jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel die Große Koalition hat im Bundesrat nicht die Mehrheit. Sie muss auf jeden Fall immer noch die Grünen an Land ziehen, oft auch noch die FDP und so weiter. Das heißt, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass wenn man dann irgendwie den Kanzler hat, dass man damit in Deutschland schon die Macht hätte. Das ist leider nicht so. Das heißt, erst in Deutschland kommt immer erst irgendetwas Sinnvolles in Gang, mit wenigen Ausnahmen, wenn alle oder eine große Mehrheit davon überzeugt ist. Und deswegen wird die Aufgabe immer sein, für Linke und auch Grüne, die Mehrheit der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass man eine gute Idee hat. Aber diese Mehrheit muss größer sein als 51 Prozent, weil man sonst eben den Bundesrat nicht hat. Gut, dann ganz, ganz vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass es eine Frage im Chat gab, die wir nicht beantwortet haben nach dem sogenannten Donut-Modell, nehme ich an von Kate Raworth, das in Amsterdam erprobt werden soll. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob jemand noch wirklich einen Beitrag dazu hat, den wir teilen können, vielleicht eher sozusagen im Chat noch mal äh, eine kurze Antwort geben. Wir lassen das hier einfach noch einen ganz kleinen Moment laufen, weil wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke euch dreien ganz herzlich und auch allen anderen, die sich beteiligt haben. Ich äh, fand äh, die Diskussion spannend und gut, auch wenn sie natürlich ähm, äh, vollkommen zu Recht ein Galopp durch ganz viele unterschiedliche Ebenen und Szenarien waren. Aber es ist ja auch immer äh, unsere, unsere Hoffnung, dass wir da auch so ein bisschen das so ein bisschen auseinandersortieren können und trotzdem die großen Ziele im Blick behalten. Wir werden diese Reihe sicherlich fortsetzen nach der Sommerpause, höchstwahrscheinlich mit einer ersten Veranstaltung zur Lage der europäischen linken Parteien. Wir melden uns dann in diesem Format zurück, aber wir haben auch ja zwischendurch schon ganz viele Lesehinweise für die Sommerferien und ähm, andere Gelegenheiten gepostet. Die können alle oder viele von denen können einfach auf unserer Homepage äh, www.rosalux.org runtergeladen und bestellt werden. Und äh, wir freuen uns, äh, wenn das viele Leute machen. Und an euch drei ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Stefan, dass du dich auf die Präsidialebene des Bundestages gesetzt hat, um mit uns zu diskutieren. Herzlichen Dank äh, für, den, äh, für den tollen Beitrag äh, aus Dänemark, Laura. Das äh, war für uns auch ähm, alle nochmal spannend. Vielen Dank an dich auch, Ulrike. Wir, ähm, das, du hast das toll auseinandergenommen. Ich danke euch und bis bald. Tschüss.